Hallo! Im folgenden Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine Mobilfunknummer auf utrans 2 mit Guthaben aufladen können. Dabei lassen sich Mobilfunknummern aus verschiedensten Ländern und von unterschiedlichsten Prepaid-Anbietern einfach und schnell mit Guthaben versorgen. Für das Aufladen meiner Mobilfunknummer muss ich mich zunächst mit einem Kundenkonto auf utrans 2 einloggen. Ich klicke also auf Anmelden, gebe dann meine Zugangsdaten ein, und klicke hier erneut auf Anmelden. Nun kann ich über den Link Guthaben versenden oder direkt über die Startseite meine Bestellung vornehmen. In diesem Beispiel werde ich nun ein kubanisches Mobiltelefon mit Guthaben versorgen. Hierfür gebe ich einfach die aufzuladende Telefonnummer in das entsprechende Feld ein. Dabei ist es besonders wichtig, dass ich die richtige Landesvorwahl angebe. Entweder durch das Klicken auf die kleine Fahne vor dem Feld oder, so wie ich es getan habe, direkt über das Eingabefeld. utrends 2 erkennt nun automatisch, ob ich die Nummer richtig eingegeben habe und zu welchem Netzanbieter diese gehört. Dadurch kann ich direkt meinen gewünschten Aufladebetrag auswählen. Ich habe nun also mein gewünschtes Guthaben ausgewählt und klicke auf Weiter, um zum zweiten Schritt meiner Bestellung zu gelangen, die Auswahl der Bezahlart utrans 2 bietet mir eine Vielzahl schneller und sicherer Bezahlmethoden, aus denen ich nun wählen kann. Ich entscheide mich hier für die klassische Überweisung. Erneut kann ich meine Bestellung nun prüfen und dann mit einem Klick den Haken bei »Die AGB und das Widerrufsrecht habe ich gelesen und anerkannt« setzen. Diese kann ich zuvor über den direkten Link einsehen. Als letzten Schritt muss ich nun nur noch auf Kaufen klicken. Ich erhalte eine Bestätigung, im Übrigen auch per Mail, und werde gebeten, den entsprechenden Betrag zu überweisen. Bei einer anderen Zahlungsmethode, wie zum Beispiel der Sofortüberweisung, werde ich vorher noch zu der entsprechenden Seite weitergeleitet, bevor ich dann bei dieser Bestätigung ende. Die Rufnummer wird direkt nach der Bezahlung automatisch aufgeladen. Abmelden kann ich mich dann über den Link hier oben. Und das waren bereits alle Schritte, die für die einfache Aufladung eines Mobiltelefons mit Guthaben auf uTrans2 erforderlich sind.